Das ist eine Mine. Das nächste Komplekt Komplex. Feuer machen. Bankarbeiter hassen mich dafür. Alles dort das ist Ein Bauplan. Davor, egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Du kannst daraus die, die haben jetzt vier, fünf Pläne aber Er kann daraus nur lesen, dass es groß ist. Das Ding, meine Fresse, ist nun das für das Team. Können wir noch gleich zu Hause lassen? Ein merkwürdiger Umhang. So, wo ist der denn nicht? Das war der. zu 64 und dann ziehe ich den mal an. Aber ich will schon mein Hafer auf Schal. Ach komm. Können wir ein paar Alles Wieder der Handschuh. Hier okay, können wir nicht durch. Hier auch nicht. Sind wir hier durch? Weiter. Ein bisschen Mondstein sammeln ist auch sehr wichtig. Und die nächste Gegnerhalle. die Menschen da töten. Ich bin inzwischen nicht mehr so unschuldig. Hut euch am Boss. Was sind wir hier Zweifel ich. So, irgendwas zu muten hier. Na, haben wir was gelassen. Da komme ich aber nicht ran. Na, natürlich. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer, sogar zu groß für diese Mine. Das kann ich das sogar sehen, ohne vorbei zu können. Wozu haben wir ihn jetzt mitgenommen? zu, weil uns jetzt nutze. Dass das eine große Maschine ist, hätte ich auch so gewusst. Aktivieren damit über den Fahrstuhl oder was? Aha. Tatsächlich. Ein paar Stunden nach oben, ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen ihre Pläne und können verschwinden. Ja, sag mir mal, warum das gut ist. Das hätten wir nie nicht geschafft. Von der Skizze zu erahnen, dass das ein großes Ding ist. Du draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Für ein willkommener Anblick. Verlasse die Mine. Und da geht's lang. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das Find's war halb alles. so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Mhm. Ohne weitere Umschweife... Lebt wohl. Ja, war sehr gutes Club gewesen, bist. Fantastisch, einfach fantastisch. Ich ihn sehr gebraucht. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Renrock muss nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Renrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher … Professor Fakes' Frau. Er hat mir von ihrer Forschung erzählt und ich weiß vom Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht, Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgock, dass du mir das sagst. Hm. Ich sage ihnen das, damit sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Hm. Renrock hat Bradboys Bücher nie alle gefunden. Aber aus den Gefundenen ging hervor, dass Bradbore irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Oh dear. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Ein Krieg, das wäre absoluter Wahnsinn. Hey, wo geht es jetzt als nächstes hin? Mit der Quest sind wir, glaube ich, durch. Dann machen wir mit der Serbestischen Quest weiter. Wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Okay, können wir nicht lang. So, die Serbestischen Quest, die haben wir hier. Im Schatten der Mine. Eine Mine zur anderen Mine. Okay, das ist schon mal Aufsicht, Aufsichtspunkt treffen. Da werden wir aber jetzt unbedingt mal einen Zwischenstopp bei Max äh, lassen. Den Schal hier. 188 Verteidigung und 204 und 1500 Gesundheit. Sehr großartig. Haben wir hier noch eine bessere Brille? Nicht wirklich. Seien diesen besser. haben wir hier? Herausforderung Kampf. Aha, jetzt haben wir eine Ritterrüstung. Ein wir Spinnen besiegt haben. Officer, Bekleidung interessant. Haben wir hier noch was nicht eingesammelt? Entkundung Handbuchseiten, wir haben alles, was wir können. Na, dann würde ich mal eine Schnellreise vorschlagen. Das würde das eleganteste sein. Nach Apoxfield. Nein, vorher machen wir noch einen Zuschneid. Ein Neat. Musste ich gerade mal nachdenken. Wir wollen unser Zeug verkaufen. Und zwar hier am besten. Kann man vielleicht von Hogsmeade aus mit dem Besen oder Begriff fliegen? Auf geht's nach Hogsmeade. So, Hogsmeade. Das, ist das Beste schon waren wir jetzt eigentlich gerade nicht. Machen wir gleich. Und wo ist der Klamottenladen? Eine Cafeteria. Kleiner Zwischenstopp bei Bei dem Sonntagsmodeladen. Wie hieß der nochmal? Wesentlich nicht Sonntagsstart. Genau dieser. Und da ist er ja schon. Direkt vor der Schnauze. Ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Es ist mein Tee. Ich Weiß nicht, was so klug ist beim Klamottenhändler die Klamotten zu verkaufen. Wir haben heute viele Waren. Und die schien sie sich so, stand. dass der die besten Preise gibt. Und der kann am meisten damit anfangen. Macht am besten Sinn, dass wir das bei ihm verkaufen. Ich werde steinreich. Und das behalten wir erstmal. Geometra Hausumhang. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Auf gar keinen. Gesamtschuhe Nicht in Gegenstände Gegenstand Kopf, aha Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht Ach, das ist jetzt auch die ganzen Sachen, die wir ihm verkauft haben, oder was? Kunstvolle Zweier, gerade ganz schön Sieht ja von irgendwas gut aus. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Das letzte, was ich bei ihm gekauft habe, ist das, was ich anhabe Sie hier haben das, ein gutes Auge für Mode. Das Gewand. Sie vorbei, wenn Sie sind. Das sah ganz gut aus. Und ab und zu gibt da mal was, was gut aussieht, aber naja. Ah ja. Ach, durch die Seitentür nach draußen. So, dann würde ich mal sagen, auf nach... abbauch und dann... Oh! Eine neue tagesprophet Hexe erwacht aus einem 600-jährigen Schlaf. Eine irische Hexe ist endlich erwacht, nachdem sie 600 Jahre lang in einem Fexten Schlaf gelegen hatte, in dem sie angeblich den nachfolgenden Generationen ihrer Familie vererbt wurde, zusammen mit dem Haus ihrer Vorfahren, Donald Gere, und einem Paar ziemlich schöner Holzschuhe im Gepäck mit dem Tagespropheten, sagte ein Familienmitglied, sie wurde mit dem Haus vererbt. Ein etwas seltsames Erbstück, dachte wir, aber ich will die Tradition nicht in Frage stellen. Wir hielten das Zimmer einfach verschlossen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie meine Uhr, nun, sie verstehen schon. Als die Hexe selbst um einen Kommentar gebeten wurde, sagte sie, man sagte, ein guter Schlaf sei das Geheimnis eines langen Lebens. Nun, es waren 600 Jahre und ich kann... Nicht sagen, dass die Leute Unrecht hatten. Aha. Wittern Sie eine Chance. Ja. ist doch eine Vingalium-Leviosa-Seite. Äh, Erdgut-Seite. Genau. Ich bin heute auch irgendwie. Ist es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich bin heute irgendwie merkwürdig. Die 400 Schritte könnte man fast laufen. Machen wir auch. Ach, wo den Zaun springen, der sich gerade öffnet. Die Rühne haben wir auch noch nicht erkundet. Da ich von der Ferne schon Ach, schön daran Eier gesehen. Ein Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Oh doch ein Feuer. Okay. Es Sachen drin. Okay, jetzt haben wir so ein magisches Artefakt gesammelt. Und da geht's runter. Ein hey, Wir haben es aber noch mehr zu sehen. Na ja. Ich habe ihn Achievement zu kriegen. Kühlchipsten. auch schon mal besser aus, nachdem du sie geschubst hast. müssten wir es aber gleich haben ah ja Milchshake dafür muss man 10 Kühe mit Flipendo umdrehen finde ich großartig dieses Achievement das macht man ja nicht von selbst 10 mal Kühe wenden habe ich durch Zufall entdeckt dass das gibt das achievement hat glaube ich der stand irgendwie dahinter hat irgendwie wieder 4,5% der Spieler irgendwie hat das geschafft. Damit müsste ich auch wieder, das ist das auch wieder, bei so einer Prozentzahl bin ich auch wieder einer, bin ich auch wieder der einzige deutsche YouTuber, der das, <lacht> das gemacht hat. Wenn ich wieder ein Alleinstellungsmerkmal, die Prozentzahl stimmt. So, Aussichtspunkt. Wo bist du, Aussichtspunkt? Sebastian müssen wir treffen. Okay. Oder Sebastian, aber ich sag Sebastian, weil das ist ja. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Das ist eine britische Zauber Zaubererschule. Und ja, sind nicht alle Briten, aber es ist schon tendenziell ist die britische Chance ich, so ich konnte. Ich war das so sehr richtige, mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, Deutsche. ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es oh, besteht du? eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung, aber vielleicht untersuchen sie es, so wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Es wird doch langsam zur Gew Gewohnheit. Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem tryptychon Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt noch mal. Nach dir. Schatten der mine Machen wir so Platz. Angriff ist die beste Verteidigung. Da sind sie. Da vorne. Geh du voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Das sehe ich anders. einfach okay. Und dann du wir es hinter uns. Die runter. Hier. Zu ich habe es bestimmt nicht eingesetzt so erstmal war man hier nicht schon mal Nee, die Mini mit dem Auge war warm. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Recht in Eingang zu mir. Wir könnten uns wie so Nächsten oft durchkämpfen. Oder heimlich vorgehen. Du ah, weißt ja, was durch. ich tun würde. Das ist du Oh, oh, und take das Und Ziger hinaus. Und top. habe ich jetzt hier das wollte ich gar nicht das war mit dem Spaß Spaß ist ein dehnbarer Begriff ha, wie war das war relativ spaßig Och bisher machen die Kämpfe sogar Kämpfe sogar Spaß Es passt doch zu einer Truhe. Revelio. Da gibt's nichts. Da gibt's was. Es wurde wohl dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Ach nö. Schön, das bin oh, ich bisschen. ja schon gewohnt. Nicht schon wieder Spinnen. Ja. Schon wieder spinnen. Muss das sein? Es kommen Spinnen. Aussichtspunkt mina